Schönen guten Morgen. An der Südseite von, von Kroatien wieder mal gelandet, von der, von der Kwaner Bucht. Ich genieße gerade den Ausblick in der Früh, wirklich ein Traum. Wir oh ja. ähm, haben echt Glück jetzt einmal, es ist ein bisschen wärmer. Wir waren das letzte Mal da, wir haben dazugehängt ein paar Tage. Dachte ein bisschen Strand und so. War ein Strand, aber wo nicht wirklich, da du sagst, zum Genießen. Also richtig warm, jetzt ein Traum. Das ähm, ich stoppe kurz über die Käm. 60. Euche Richtung Opatia und Lovran, hinten aus Rijeka. Ja, einfach ein Traum um die Zeit. Es ist ja total, total ruhig. Also wir sind jetzt im Juni da. Das ist zwischen die Feiertagen und zwischen Juli. Ich weiß nicht, wie das jetzt läuft, hoher im Sommer mit Corona. Das ist oder nicht. Einreise bei der Einhaltung von die Auflagen auch kein Problem. Wir sind doch hier unten eigentlich in letzter Zeit fast nur noch zu 100% eh am Weg, weil. Durch diese Up-and-Down-Geschichten man viel mehr rausholt und auch dann was dazuhängen kann und man überhaupt keine mehr braucht. Und die Zeit rechts immer alles so gut. Da wächst alles. Da auf, der steht. Das ist so krank steil. Das ist echt total. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Na? Haben wir alles schon gefunden oder hat ja, der Pomukel einen Streich gespielt? das war sehr gemein, weil ich habe nämlich schon ein bisschen Wein getrunken zum Mittagessen und auf jeden Fall hat Nico immer, ich habe alles hierher gelegt und dann hat er es wieder auf mein Lager zurück und ich dachte dann irgendwann schon, ich bin so verwirrt, aber als der Helm auch noch verschwunden ist, den ich schon sicher hatte, war ich mir recht sicher, dass es nicht an meinem Geisteszustand liegen kann. Also ich hätte es am liebsten gefühlt. Also somit bestätige ich, es hin und her getan. Sie ist immer ums Auto gelaufen, also praktisch einmal hier rum und die Fenster sind ja zu und ich war da gesessen. Naja, ähm, halb vier und wir starten, oder? Ja, wir starten vier. Super, vier. Ja, ja wir fahren Mosnica Draga, kommt der Trail wieder raus, Lazi rauf, das sind so 850 Höhenmeter. Geht einigermaßen alles auf der Teerstraße, glaube ich. Und dann der Trail ist aber richtig cool, also ein bisschen wie am Gardasee. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Bis dann! Da ist es wirklich wie verhext. Sobald man die Kamera rausholt, kommt ein Auto. Aber die Aussicht bei der Auffahrt ist wirklich cool. Und ja, dann kommt eine Passage, die ist gefühlt senkrecht, steil. Ich konnte kaum mehr reden beim Filmen, deswegen zeige ich es euch jetzt so. Und seht ihr was? Wieder ein Auto. Mit der Aufwand verläuft nur auf Teer, hatte ich offensichtlich auch Unrecht. Aber es gibt noch eine Möglichkeit weiter unten einzusteigen, dann sind es nur 400 Höhenmeter und das wir Teer. Heute übrigens auch der Vergleich eh zu Biobike. Ganz zufällig, aber cool. Alright, sagen die Leute. Jetzt stehen wir da. Jetzt wir. Relativ unscheinbar die Stelle. Relativ scheinbar der Trail, so soll es sein. Wir lassen es jetzt da mal aus. Wir sind jetzt echt gut mit. Wir waren jetzt vier Tage durch am Weg. kurzen Halt ab und knapp 1.000 Meter Trail. Da geht er weiter, machen wir den nächsten Tag. Das heißt, wir bis daher und Schirm dann auf, du Touren findet ihr immer auf dem Blog. Wir jetzt in den Trail ab. Wir fahren jetzt in den Trail ab. Genau, das wollte ich nämlich sagen. Soweit, ca. 850 Höhenmeter geht's rein in den Trail. Wundert euch aber nicht, dass der Track, den ich euch verlinke, um die 1000 haben wird. Weil ich habe nämlich noch einen kleinen Extraschlenker gemacht. Und mir ist dann plötzlich die Kette runtergesprungen. Fragt mich nicht warum, ich habe nicht geschalten. Passiert aber halt manchmal. Auf jeden Fall war das unser Glück weil sonst hätte ich vermutlich gar nicht mehr nachgeschaut. Dann wären wir oben beim Gipfel rausgekommen, irgendwann um Mitternacht. Und hier geht es jetzt rein in den Trail. Der ist wirklich cool, aber teilweise auch gar nicht so einfach. Deswegen schauen wir mal, was wir alles schaffen. Tipptopp! Und damit ging es dann auch ab in die Abfahrt. Ja, Nico und ich wir fahren relativ viele Bio im Moment, weil wir ja heuer wieder Transalp-Challenge fahren wollen. Und dann ist es natürlich nicht schlecht, wenn man auch wirklich Kondition hat, damit man die Woche dann nicht so viel leiden muss. Martin und Vicky fahren ja eh unendlich viel, ihr wisst es ja selber. Und von dem her seid es eben auch gegönnt, dass ihr jetzt ordentlich nicht ich im Urlaub. Ich finde es eigentlich ganz cool, dass hier dieser Vergleich E-Bike, Biobike einfach zufällig entstanden ist. Die beiden sind schon in der Früh los. Nico und ich wir mussten noch ein bisschen was merken so unten geil. und von dem her sind wir eben erst ein bisschen später losgekommen. Dann waren die Baden und wir Trailgruppen. Das ist wieder der gleiche Trail, unterschiedliche Tageszeit, aber auch der gleiche Tag. Und von dem her echt witzig auch wieder zu sehen, wie viel Sonne bei denen ist und wie sie bei uns schon wieder weg ist. Aber der Trail war bei uns super trocken, also bei uns beiden Pärchen, bei uns vier und hat einfach riesig viel Spaß gemacht. Ihr seht es auch, mit beiden Bikes hat super viel Spaß gemacht. Und dann sieht man auch wieder, klar, unsere E-Bikes sind natürlich auch Enduro-E-Bikes quasi. Unsere normalen Bikes, und Bio bikes sind Enduro-Bikes. Von dem her ist da nicht dieser Unterschied ja, Natürlich Gewicht ist anders, Geometrie ist ein bisschen anders, aber die Reifen sind ähnlich. Ähm, die ganzen Komponenten sind relativ ähnlich und von dem her macht es einfach mit beiden Bikes richtig viel Spaß. Und ja, dann kann man sich einfach frei entscheiden, worauf man gerade Lust hat. Nico und ich, wir hatten aber gar keine E-Bikes dabei. Wir konnten uns nicht frei entscheiden diesmal und wir wollten das auch so. Weil ansonsten, klar, wenn man dann eben gerade spät dran ist, dann ist man schnell mal fauli und entscheidet sich für E-Bike. Und ja, wie gesagt, wir müssen fit sein für ganz ja, jetzt zum Trail. Ihr seht, der ist relativ wuppig, ähm, geht ordentlich zur Sache. Ich finde, es vergleichbar eben mit Kadersee sowas wie 601 vielleicht, der ja verboten ist. Hier dieser Trail ist aber offiziell erlaubt, also keine Sorge. Und Track tue ich euch unten ins Video rein. Für alle anderen Videos, wo jetzt teilweise kein Track dabei ist, da schreibt der Martin jetzt Touren fürs Ride Magazin. Sobald die online sind, verlinke ich euch die Tracks dann natürlich auch, nur so zur kleinen Info nebenbei. Und... Ja, wer schon mal in der Gegend um den Utschga rum Urlaub gemacht hat und sein Rasen nicht dabei hatte, großer Fehler, wie ich finde, beim nächsten Mal unbedingt einpacken und Trail gehen. Nur, genauso wie am Gardasee, bitte beachtet, dass der Trail trocken sein sollte. Auch hier sind wir schon mal ordentlich runtergewandert, weil einfach, ähm, ja, ein Gewitter kurz davor dachte man Juhu, super. Ähm, wir sind nicht nass geworden, aber der Trail war patschnass und dann sind die ehrlich gesagt ziemlich mit vor sich zu nehmen. Aber wenn trocken, dann sind sie göttlich. Den mag ich auch voll. Aber der muss halt auch echt trocken sein. Hola. <laughs> aber geil, aber oh geil. Auch beim Trail kann man immer mal wieder Blick aufs Meer erhaschen, was dann natürlich richtig cool ist und so richtig Urlaubsfeeling gibt und einfach diese Besonderheit für uns ist, weil wir sonst halt natürlich immer wieder geile Bergpanoramen haben, aber Blick aufs Meer ist für uns schon eher selten und von dem her genießen wir das natürlich voll. Jetzt wenn man so hinter Martin durchschaut, da ist es schon. Manchmal schafft natürlich das die GoPro nicht ganz von der Helligkeit her. Ich man darf nicht vergessen, das ist doch eine sehr kleine Actionkamera und mit dem Sensor, dann packt es halt nicht diese krassen Lichtübergänge von dunkel zu hell und das ist super schnell. Aber da hinten, da wäre das Meer. Und ja, ein echtes ist natürlich einfach super super eindrucksvoll ja, und auch am Video kommt es nachher noch besser rüber, da seht ihr es dann auch so richtig schön blau schimmern. Ja, hier oben wow. diese paar Kurven, da hatte ich ja letztes Mal einen Platten, letztes Jahr. Ähm, die sind einfach sehr sehr schroff, aber eben auch so richtig spaßig mit Hauptesjahr total. Das ist so mein lieblings diese Art zum Trailfahren. Und ja, gut, wenn man meinen Platten hat, dann ist es halt so. Diesmal haben wir es aber ohne überstanden, so wie können wir euch schon verraten. Von der Abfahrt gibt es übrigens noch mal Wasser. Das kann ich gut brauchen. Ich habe schon hey, Nikos Wasser getrunken. Aber dafür hat er meinen Hanuta gegessen. Hanuta gegessen. So Jetzt hat sich eine Freundin bei ihm beschwert, dass er klingt wie ein Papagei und nicht so viel ärgert im Video. Deswegen nutzt er das jetzt voll aus. Schicke Boah. Grüße. Dann auch, ja, Grüße an Heike, genau. Gerade unten raus zeigt der Trailer noch mal so richtig, was er kann. Da kommen noch mal ein paar schwere Kurven, noch mal so richtig ja spitze verblockte Steinpassagen. Aber die machen auch trotzdem wieder richtig, richtig Spaß. So ein paar Stufen. Also es ist alles fahrbar, aber man muss sich gut, gut, konzentrieren. Meistens, wenn man ehrlich ist, muss man ein, zwei Mal den Fuß untertun und noch ein, zwei Kurven schieben, weil man irgendwas verpasst hat und dann die Konzentration halt einfach weg war. Ah ja, und ähm, bei dem Einstieg 450 Höhenmeter, wenn man nur Teer fährt, also nachdem wir Wasser getrunken haben, da sind noch mal ein, zwei Stellen, die muss man schieben, eben das Bergauf, habt ihr ja gesehen, aber auch ähm, da ist es ziemlich eng, da passt mal der Lenker nicht durch, stimmt, also da ist ein Bereich, da muss man kurz schieben, aber der Rest wäre voll fahrbar, je nach Fahrkönnen eben natürlich. Und ja, je nach Hitze, weil wenn es zu heiß ist, dann schwindet die Konzentration halt doch immer mal recht schnell. Und dann muss man halt ein, zwei Stellen schieben. Da seht ihr es jetzt eh wieder. Der Martin kommt rüber. Wir anderen drei mussten diese Kurve äh, schieben. Traurig aber war Das sieht nicht ganz so schwer aus, aber es ist halt sehr verblockt. Und wenn man das nicht gleich beim ersten Versuch richtig erwischt, dann ist der Fuß auch schon unten, weil man eben sonst einfach nicht klappt. Also da ist jetzt mal kurz ähm, korrigieren oder so. Entweder die Linie passt oder runter aber das ist ja egal der spaß steht im vordergrund und auch wenn man mal kurz absteigt entwickelt man sich ja weiter das ist das Schöne. Und letztlich geht es uns einfach ums Bergerlebnis. Natürlich ist es immer ärgerlich, wenn man die Stelle schon mal gefahren hat und auf einmal klappt es dann nicht mehr, aber das gehört auch einfach mit dazu und kennt wahrscheinlich jeder von euch. Wie macht ihr das so, wenn ihr eine Stelle nicht schafft, wo ihr aber wisst, ihr könntet sie eigentlich schaffen, schiebt ihr dann nochmal hoch und probiert sie nochmal oder sagt ihr euch dann, ach, irgendwann fahre ich den Weg schon wieder, dann wird es schon wieder klappen. Äh, bei uns ist es so, Martin schiebt oft nochmal hoch, ähm, aber wenn es so heißt, dann auch eher nicht und ja, der Rest von uns Unbedingt. Außer halt natürlich für Fotos oder so, also dass wir das einfach raus und runter, weil es beim ersten Mal nicht so klappt, wie man es gerne hätte. Aber das gehört bei Fotos eben auch mit dazu. Unsere Videos hingegen, die sind eher nebenbei und dementsprechend spielen die auch wirklich wieder, was wir so erleben. Also da wird nichts extra gestellt, weil sonst wäre der Tag einfach irgendwann zu kurz. Und ähm, ja, da wir bei euch ja ganz gut ankommen, dachten wir, das passt genau so wie es ist. Und dementsprechend ähm, passiert auf dem Video einfach genau das, was denn echt passiert. Und wie gesagt, das Foto, klar, da will man ja das nicht so gut und schön und perfekt aussieht. Da muss man manchmal schon, schon nochmal ein, zwei Mal zurückgegangen werden und nochmal von neu gewollt. Martin und Ricky ging dann eben noch zur besagten Badebucht, da machen sie gleich auch noch einen coolen Schwenk für euch. Und da haben sie noch zwei Freunde von uns getroffen. Hello. Hello. So, wir schwenken für euch nochmal durch. Das ist unser Bucht, jetzt sind die letzten Leute weg und deswegen haben wir noch gewartet. Für waren wir zwar nicht, nur fünf in Summe, aber zum Durchschwenken ist es trotzdem feiner nicht wirklich groß aber sehr sehr authentisch und typischer istrien kroatien stil mit den Häusern und allen. wetter hat super gehalten ne? bis 60. er hat zwar gewitter wir sind auch ein tropfen gekommen. Ähm, für uns geht es jetzt weiter einmal an ein duschen und dann zu den anderen auf dem campingplatz